Jo Leute und Willkommen zur vierten Folge von Let's Play Viola Immer aufgenommen von Stream Twitch.tv-Stress so In der letzten Folge haben wir das Dorf der Hafen erreicht Und in dieser Folge werden wir zusammen mit Momo unsere Reise fortsetzen Ich würde mich über ein Like sehr freuen, schreibt was in den Kommentaren und abonniert den Kanal Ansonsten kann ich nur eins sagen, ich bin SwagMath Ich habe immer noch kein Intro Oh, how exciting, we're actually outside the village. It's still just the forest, I hope we don't get lost again. Lost? Yeah, I do people get lost in Sylvian all the time. I've never gotten lost. Although I've only ever been to the altar. Maybe the harpies are ex uh, exempt from the forest magic. Whatever it is, we're leaving. Oh of course. Onwards, my friends. Ich bin really excited, huh? <lacht> ich habe mich entschieden auf jeden Fall die Texte auf Englisch vorzulesen, einfach weil das ein bisschen nervig ist, das lesen zu übersetzen. Weil ich nicht verstehe zwar alles, aber mir fehlen halt teilweise die Wörter, um das gut zu übersetzen. Deswegen machen wir es lieber auf Englisch. Wir werden direkt die nächste Akte verprügeln. Oh, und zwei Feuertypen. Okay, die neue Fähigkeit, die, die, gelehrt, äh, die er gelernt hat, kann die Verteidigung unserer Freunde verstärken. Wir machen natürlich hier schön Wasser auf den Feuertypen. <lacht> Double Damage, let's go. Hab wir one hiten den? Ja, wir one hiten den. Wir sind OP as fuck. Brauchen wir hier auch weiterhin nur normale Angriffe machen? Okay, der macht sehr wenig Erscham in seinen normalen Angriff, nur 18 Damage. Das hat er auch eher ein Caster. Jetzt hier den Kampf nicht relevant, aber auf jeden Fall gut zu wissen. Mal schauen, wie ist es mit Specials. Ich habe direkt eine Truhe. 5 Health Potions, sehr nice. Wir haben zwar noch nicht einen Health Potion benutzt, aber. Wer hat schon das erste Mal kommen? Oh, what the fuck? Wie wir mir das gerade hinbekommen. Do you know any cats, tall lady? It's soil. And yes, I've been seen a few cats here and there. No knights? None want to become one? Two of what, eh, uh, what's, what the fuck? What's it take to be a knight? A what here? A heart Oh my god, I had English, eh? And the winning smile <laughs> Yeah, haha ha. I got at least one of those <laughs> It's cool, these little story parts with these stones. Oh, it's one of those rocky doors again Oh, that's one huge cliff Do we have to go through this cave? I have no idea Hmm Hey, Viola, it's song time Okay, you first, Fenris. Nope. You've heard it before, I bet you can do it again. Without the notes? Don't worry, really, I will transcribe the song into your songbook. Yeah, lead us off uh, sunshine. Um I'll try. That's all we ask. Uh, wieso? I can English. <laughs> Ich hab ne scheiß Aussprache wie in jeder scheiß Sprache. <lacht> Aber yo, <jo>, Octai. <lacht> ähm. Oh, ich habe vergessen, den Lied zu öffnen. Jo, was geht ab? <lacht> Und yo moin Tigerkiller äh, welches Lied brauchen wir? Ich glaube, dieses Lied hier. So, jetzt werde ich wieder tausendmal mal das Lied verkacken. Pass auf, Leute. Oh mein Gott. An Spiel mal Escape <lacht> können wir später machen, vielleicht <lacht> so die Scheiß Controller treut mich wieder hat ich mal uns richtig gespielt und Jungs von Schnapp <lacht> hast du dich erholt von deinen Mario Tilt? oder bist du noch ein wenig pisst? Was du willst ein Mod werden das kostet 3 Millionen Euro ein Quatsch du bekommst weißt du was du bekommst direkt den Mod hier kann ich vertrauen dich kenne ich ewig Du mich noch deinen Namen richtig tippen. auch Arme, zwei Ars. Ich kenne dich so lange, ich habe sogar deine Rap-Karriere miterlebt. <lacht> Gute alten Zeiten. So, wir holen hier erstmal dieses Ding um. <lacht> ja, ein legendäres Escape. Ähm... Warte mal, wir machen mal den Wasserspell, mal schauen, wie es reinballert. Eine Ehre. Oh ja, das haut gut rein. Ich finde ein Blowbeat, um alle anzugreifen. <lacht> Mit Bushido auf der Bühne. <lacht> ja, das ist ein sehr alter Kumpel von mir, Schwunsch. <lacht> Der hat gestern realisiert, dass ich auf Twitch aktiv bin. Mit dem werde ich nächsten Monat sehr viel socken. Ihr werdet hier bestimmt auch ein paar mal den Typen dann hören. <lacht> Bevor wir da lang gehen, gehen wir hier vorne nochmal hoch. Ich glaube hier es irgendwas. Das sieht so nach Special aus. Hier irgendwas versteckt wäre. Und, ja. Einen Truh und einen Gegner, den wir verprügeln können. Ähm, ja kann man, aber ich glaube das ist richtig scheiße. Bisschen zwar zu zweit ist es bestimmt geil, aber wenn man mehr als zwei Spieler hat, dann ist man ja ohne NPCs, weißt du. Ich glaube es gibt Probleme mit der RNG von den Boxen bei Netplay. Aber keine Ahnung, können wir gerne irgendwann mal austesten, wenn du willst. mypath im Multiplayer ist natürlich noch geiler als alleine. Oder jetzt spielt man einfach gegeneinander, das geht auch Was, das hat null Schaden gemacht, was ist denn das für ein Tank, Alter Der ist einfach zu so fett okay, also unser Vogel macht kein Damage bei diesen Dingern, der ist zu so schwach äh, was du als Mod machen kannst Musst du googeln <lacht> Viel Spaß beim googeln das ist unser komischer Vogeldeckel Level Up und Lifeguard, das klingt nach, äh ne, das klingt nach einem weiteren Zauber, mit dem man die Verteidigung erhöhen kann. Mal schauen, Schweder. Ups. Jetzt können wir hier lang, aber wir gehen erstmal unten lang. Oh mein Gott. Okay, soweit wollte ich nicht runterfallen. So, zwei, äh, drei Feuertypen und zwei von diesen Steindingern. Ich würde sagen wir töten hier mit einem Feuertypen, wo wir? Genau, du die ultimative Power. <lacht> Wenn du unten unter dem Stream auf den Donation-Knopf drückst und da eine Million Euro spendest, dann wärst du quasi äh, der Präsident der USA, weißt du? <lacht> Mensch <Spaß. lacht> was. Tötet er den? Ich glaube, er tötet ihn. Ja gut, die überleben keinen zweiten nicht von denen. Hm, du bist Twitch-Noob. Weiß nicht, vielleicht hätte ich dir doch nicht Mord geben können. Du bist ein Noob, ey. <lacht> Alter, die können in der Attacke die alle treffen. Holy Shit. Ach, du bist in der App, ne? Dann musst du auf Info klicken. weil App ist das ein bisschen anders. Am PC ist es direkt unterm Stream. Oh, und hier kannst du natürlich auch gerne. Ja. <lacht> Na okay, nein. Ich höre auf den Sellout-Kack. <lacht> Sorry. <lacht> ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Ich wusste nicht, dass diese Dinger... Ich habe ja schon mal gegen die gekämpft, weil ich schon ein bisschen alleine gespielt hatte. Ich wusste nicht, dass die Erdbeben können. Also eine Attacke, die alle treffen. So, da oben bin ich lang gegangen eben. Ich gehe jetzt hier lang. Hm, Mach's Da muss ich mal mit Bamboo sprechen. Der kann sowas. <lacht> Also Subscribe bedeutet, du spendest quasi 5 Euro und dann kannst du meine tollen Emojis benutzen. Nutze ich natürlich sehr. Ich wusste nur, dass er auf Füße steht. <lacht> äh, nein. Hallo. Ich stehe nicht auf Füße, ich stehe auf Bauchnabel. Aber nur, wenn die nach innen wachsen. Was kann diese Fähigkeit ja heute die Verteidigung von einem Party-Member. Oh shit! Das lässt sich ändern, Alter. Das lässt sich ändern. Sobald mir wieder einfällt, wie. In den Sekunden lass mich hier kurz kämpfen. Warte mal, bin ich Viola. Nee, ich bin der Wolf. Ich mal die Super-Attacke von dem. Und haut da einmal alle um. Ähm. Twitch. Ich hab das, das Dashboard von Franka sie ewig nicht gefunden Ah, bitte Twitch, die tv ist es Ist erledigt, ist erledigt 500 Gold Ich glaube Gold ist in dem Spiel echt nutzlos <lacht> Warte mal, da unten weit läuft eben Und Hier geht es weiter wie es aussieht ich hoffe, ich komme da nochmal hoch, ohne außen rum zu laufen. Ah, perfekt. Wir haben es geschafft. Die wollen wir natürlich hier verprügeln den Typen. So, jetzt sollte es gehen. <lacht> Pech gehabt. Unlucky. Ähm, wer bin ich gerade? Nico. ich machen nur mal einen Angriff. Keiner von denen ist schwach gegen Wasser Ach oh shit, hat man gerade das Steam, äh, Steam Ding gesehen Nein, das hat man nicht gesehen, Glück gehabt Wenn du unbedingt spenden willst, kann ich dir natürlich einen Link, dass du es <lacht> Nein, das mache ich jetzt natürlich nicht Außer wenn du mich danach fragst, dann schicke ich dir den Link Aber ohne Frage schicke ich dir den Link nicht Double Damage gegen diese Tanks mit Windattacken, das ist sehr wichtig. Die anderen beiden hauen wir jetzt einfach um. Als Wunsch kannst du mal testen, ob der Emoji jetzt geht. Ich habe es zum Kanal hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob das sofort übernommen wird oder ob das eine Weile dauert. Ich bin noch total genug was bei ähm, der Twitch TV und Frank angeht. Oh shit, das da so oben sieht wichtig aus. Da will ich noch nicht hin. Oh, und hier unten war noch irgendwas. Ah, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Ein Feuerwichser. Den Feuerwichser werden wir natürlich abfackeln. Oh, da ist hier Feuerwichser. In einem One-Shotten wir. Ich kann mir vorstellen, dass die aoe Attacken die auch wieder mal kaputt macht. <lacht> nice. Ich bekomme quasi ein Geschenk dafür, dass du erfolgreich Buller geworden bist. Gefällt mir. Dann dauert es wohl ein bisschen. Vielleicht habe ich es auch verkackt, ich weiß nicht. Hier kann ich... Oh, dir keine Mana mehr. Scheiße. Gut, dann hauen wir den mit der Superattacke um. Warte, ich teste mal, ob ich das jetzt nutzen kann. Ähm... Gegen ich öffne mal kurz meinen Stream auf dem normalen äh, Twitch-Fenster Ich glaube der One-Shot mit ja, easy, Alter, Feuer weggeklatscht Genau, das geht echt noch nicht, schade Oder hat es bei dir funktioniert zu schon, hast du es gesehen? Und hier schöne Level-Ups Aber wammu hell geht natürlich <lacht> Ja gut, das ist ja auch ein offizieller äh, Emoji. Ach oh, schade, okay. Ich schaue später auch mal rein, ob ich das auch wirklich alles richtig gemacht habe. Mal. So. Hab's mir für später notiert. What? So, wir müssen ja wohl mal hochkommen. Ich habe es ist gar nicht aufgepasst, was in der Truhe drin war. Well, well well, what have we got there here? Not not there, holy shit. <laughs> I thought this cave looked a little shiny. Wow. What do you think it is? You're asking me? I guess I was asking everyone. <laughs> gotta be a shrine for some of the patrons, I think. These patrons are really into statues and shrines. <laughs> you know what? I never really thought about it like that. Um, there's an inscription. Which emerald in the hand? What? Uh, here and my spirit of stone. Ah! I what that is. My spirit. You think you mean this? As I mean this emerald? Ah, it's broken. I think we gotta find the other shards to make up for this game drone. So we have to come back here later. Oh, no problem, just play the prelude of travel. Which is said that what that we can come back to this part of Savinia whenever. Ja, das hat gerade echt scheiße gelesen, ey. If we want to find the other shards. <laughs> wow, ich bin immer so also pessimistisch, das mache ich irgendwie. Aber ich weiß schon, um was für Schatz es sich da handelt, tatsächlich. Aber ich werde es euch natürlich nicht erzählen. Ich dachte nur, dass die Shards eine andere Bedeut Bedeutung haben, aber scheinbar nicht. Hier wieder den Wasser gegen One-Shotten. Ah, Viola hat wieder Mana, weil wir ein Level abgekommen haben, das ist sehr gut. Wir können also wieder hier schön alle attackieren. Oder sterben? das Sterben ist der Schwächste von allen. Er greift den Stärksten an. Haut ihn erfolgreich um. Nice, okay, die letzten werden wir auch noch one-shotten. Wobei Nico. Oh ja, ich wusste es, Nico ist zu schwach dafür. <lacht> Nico ist zwar ein sehr starker Magier, aber seine normalen Schläge sind halt fucking weak. der ist einfach ein Schwächling. ups ah what the fuck jetzt aber ach fuck ich kann die Lieder nicht auswendig also muss ich diesmal in mein Songbook rein Leute diesmal ohne Fehler wir haben es geschafft dieses verfickte Lied ohne Fehler zu spielen Mein Problem bei den Liedern ist, die Y- und die X-Taste ist auf meinem Controller. Y ist unten und die X-Taste ist halt ganz oben, dadurch verwehrt mich das manchmal ein wenig. Ich weiß auch nicht, was diese Vögel-Vogelsymbole äh, zu bedeuten haben. You know, there's another harpy, harpy in my Troop of Knights. How about it? Would you like to join too? Another Harpy? Do you mean Cry? Ja, yeah, you bet. He's a very qualified knight. He never did tell me how he left his village. So, he was a librarian. Apparently, he read a book about knighthood one day. And then he wanted to be, I wanted to leave on his so-called holy quest. <laughs> so the elder gave him permission. Just like that. Yes, just like that. So hier oben sieht es nach so einem Spezial aber ich will erstmal kurz gucken, was hier unten was ist. Wir okay, kommen hier also auf jeden Fall wieder hoch Oh, das... Zum Fick Oh nein, die haben mich verklickt Okay, gut Das war gerade eine sehr komische Interaktion Aber da hinten ist eine Truhe, die wollen wir natürlich oh, so wird das nichts Ach, wir können hier auch lenken Easy, Leute. Wir mal einen Gem bekommen. Aber wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir bessere Gems haben. Und vor allem sollten wir ihnen hier mal ein paar Gems geben. Die Verteidigung, Stärke. Ah, das, die sind nicht gut für ihn eigentlich. Vor allem der nicht, weil der macht ja Schaden. Ich denke, ich gebe ihnen ein paar Verteidigungsdinger damit er nicht so schnell stirbt besser als gar nichts ups oh fuck also mein -Man muss ich auf jeden fall üben wenn ich das spiel nach dem play to speedrun möchte und jetzt zuerst zur anderen Seite gehen sollen und den hier verprügeln wir, wir wollen die xp haben Ich möchte einfach sehr hoch im Level kommen, damit ich später einschätzen kann, ob sich ein Speedrun eventuell lohnen wird, eine bestimmte Person zu leveln oder nicht. Ich glaube, wir machen normale Angriffe, das sind eh nur noch zwei. zu so One-Shot den. Ich weiß, dass die Windattacke doppelt den Schaden macht. Jawohl, das ist genug. Sehr gut. Wird ihn auch verprügeln. Perfekt. 500 XP. Unser Vogel hat denies wieder ein Level up. Ups. Was ist das? Hey, there's a cat, but over here. Ooh, I think they're stuck. I've got this. Tjaus die Katze. Oof, little help. Of course. Oh, uh, okay. All right, on the count of three. One, two, three. Yes, the Robin, alter. Wow! Oh, that hurt. Oh boy, that's... <coughs> Sorry, my head's off. That's an actual talking cat. You okay, little guy? I am, meow, thanks to Njol. <laughs> I regret this immediately. I thought I saw a stone in the dirt. so I started digging. Got myself in a heap of trouble, huh? It's all good. You know the actual sh um, Chinese are in that cave over there. Oh, oh, oh, oh, that's a very good to know. I'm somewhat of a connoisseur. I don't know what that is. It's a word, but I don't know which word that should be. valuable guns. Uh, gems. What's a the gems, you know? <laughs> Please don't ever say yeah again. <laughs> so you collect gems? More than just that, we've got our very own up. show. You ever found yourself up in the sky just with our little ship? The heavy brother will hook you right up with the finest gems for a price, eh? In the sky? Well, see you later. <laughs> Thanks again. <laughs> da fliegt sie weg mit ihren Rotor, ey. Helicopter Katze. Tell it again. <laughs> She's talking about magical gems. It might be worth a visiting. Let's rest first. I can see the wish, for wish fire from here. Then we finally reach the major stronghold, the Astral Tower, and I will finally learn to how to go home. So definitely the the Lied thing. Oops! Oh my god! I finally clicked. a um, bug. you I'm clicking the Oh mein Gott, ich hab mich verklickt. Die scheiß Tasten verwehren mich wieder Ich glaube es nicht Wieso kann ich diese scheiß... <lacht> jedes Mal ey Also ich gucke jetzt auf den Controller Ich mach's ganz langsam Oh jetzt hab ich die falsche Richtung gedrückt Das ist einfach nur Comedy wenn ich hier versuche, die zu spielen. Ich glaube, ich fange weit an, die scheiß Lieder mit der Tastatur zu spielen, nicht mit dem oder? Da drücke ich wenigstens die Tasten, an die ich denke. <lacht> so man kann sich ja wieder mit den leuten reden und das gibt ihnen halt fähigkeiten oder andere boosts also machen wir es natürlich so tell me about your world why huh you know what is it like it, uh, is it just like the same as ours uh, no america isn't as green as vina there are way more people we live in a, in huge oh Gott in huge cities cities what the fuck Not out in the in the wild. Aren't there cities inside the wild? Uh, no, I mean... I guess there are. There's no... Wilderness. We don't have monsters. Everything is paved with the road. There's road everywhere? Not everywhere, I suppose. You don't know? You remember me- What? You remember when we first came out of that cave? Quite a, quite a view, wasn't it? You could see all of the rainier from there. The entire world in the palm of your hands. Poor. <laughs> anyway. In my world, life goes beyond the horizon. You can go all the way up to the space, needle, and see nothing but cities. A tower as far as the eye can see. One city in all of... Uh, in all your world? Is it a big or... Uh, is it as big as all of Vilnia? <laughs> kinda. That's incredible. I can't even imagine it. Right? Why were you there, Fenris? The exact moment I arrived in Vilna. You just happened to be in that cave? Kind of a long story. I don't mind. I do. I have to talk about this later, okay? Later. Okay, I had in 2 gelernt. Before I interessiert was <laughs> the Katze lernt. Or der Kata besser gesagt. So are you actually a half cat? Of course, why would you even wonder about that? There's no half anything in my world. There's humans and animals. You didn't question it with refineries. <laughs> He has a dog face. Well, I've got a cat's tail tail. Doesn't that make you a quarter cat? Quarter cat, three quarters boys. Doesn't have to be the same ring to it. Do you want to be more cat-like? Yeah. No? Believe me why. I know magic. I can change my body in any which in any way which I want. Ich chosen not to. don't want to change mine. du more cat light? No! You're missing out. <laughs> I'm serious. Oh. What would you want to change? Never mind, Nico. It's not important. Okay. Okay, er hat den Heiser verbessert. Ich hätte gehofft, dass er einen weiteren Wasserattacke lernt. Good evening, sunshine. Anything anything on your mind? Almost always. Ha, we've all been there. Even you? I wasn't always the towering icon of glorious gloriousness you see before you. You were small like me. Well, no. <laughs> I mean I wasn't always strong in the real way. Being honored as a knight made me realize that my birth doesn't matter. Doing good protecting and serving the people. That's what matter. I knew then I was meant to be a Sol, sol You know? Nope. He's like to skip most of the story. What? You want to know how I become a knight? Mm hmm. You really want to know? Yeah. <laughs> how about I save the story for next time? The knight captain's love, hat I learned. They uh, had also a support sauber, We are all support saubers. A human girl from another world. So are there Harpies like me where you are from? Uh, no only humans and animals, animals can't talk in my world. Oh that's a shame. I've seen Harpies before, in books and movies and stuff. But usually Harpies are monsters. <laughs> Rude. We are not like that, not at all. There's not a single root harpy? Well maybe one or two Just like there's root humans too little more than just one or two so far and so far harpies have a better track record Aha so why go back? You can fly with us harpies if you want Ooh I don't have wings Oh right <laughs> and, if you, and if you were stuck in my world wouldn't you want to go back? Hmm I don't know If I like your word more, I guess ich, stay. You probably get hit by an airplane. <lacht> what's an airplane? I <lacht> will tell you later. Okay, <lacht> Feather for a tool. Das klingt nach einem Damage-Zauber. Äh, wir haben mit einem geredet, also können wir jetzt weitermachen. Ach, sorry. Ich bin gespannt auf den Zauber von dem Vogel. So, jetzt ist der Shop freigeschaltet. Ich glaube Select zu drücken, genau. Dann Schauen wir mal, was es hier schönes gibt. Also als erstes verkaufen wir... Wobei, äh, nee, den Jam behalten wir mal. Gucken, was wir kaufen können. Key Items. So Hier ist nämlich einer von diesen... Ähm, äh, ich denke, ist Emerald Shards. Für diesen einen Tempel, den wir da eben gefunden haben. Den kaufen wir direkt. So, und was ist das? Ein Fantasy Book about Hero for Heroes. Ich glaube, wir kaufen das. Die Sachen wollen wir nicht kaufen, weil wir benutzen die Dinger kaum. Und auf jeden Fall ähm, Gems, die uns Magie pushen. Mal sehen, ob ich was finde. Gutes. Magie plus 2. Magie plus 3 ist bis jetzt das Beste gibt es auch magie plus 3 aber der gibt auch noch speed was sehr gut ist ich habe wir kaufen den zweimal so oh, meint Alter. hier gibt es einen magie plus 6 stemmen das gewusst hätte ich den natürlich gekauft versuch mal hier wir verkaufen unsere potions den behalten wir aber die hier kaufen wir die habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, ich werde sie auch nie benutzen. Jetzt können wir dann... Ähm ich würde gerne Back drücken. Warum geht das nicht? kommt komme nicht zurück. Ich möchte nicht alles verkaufen. Ich möchte gerne zurück zum Shop. Oh nein, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Also nicht das Spiel hat sich aufgehangen, sondern erstmal kurz was äh, wo ist das programm für den controller programm ist weg what the fuck Das sich minimiert das ist gerade sehr komisch, ah hier ist es Nein, meine Tasse geht immer noch, mein Controller. Warum kackt das jetzt gerade ab? Oh man, ich, ich hoffe, das hat irgendwie gespeichert. Ich muss mal kurz das Spiel neu starten.